Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ich hatte die Inspiration, heute einfach mal wieder eine Meditation aufzunehmen im Wald. Ich habe so gedacht, das wäre mal ganz gut. Viel Spaß mit der Meditation. Setz dich aufrecht und bequem auf einen Stuhl, auf einen Hocker oder auf den Boden oder wo auch immer du bist. Schau, dass deine Wirbelsäule gerade ist. Du bequem sitzt. Wenn etwas nicht passt, dann kannst du noch einmal nach. Justieren. Wenn du möchtest, kannst du die Handflächen aneinander legen, sodass ein Raum entsteht zwischen deinen Handflächen. Und mit jeder Ausatmung kommst du mehr und mehr hier an diesem Platz an, an dem du bist. Lass deine Gedanken los. Alles, was vorher war oder was heute noch kommen mag, Deine Wahrnehmung sinkt aus deinem Kopf immer mehr in deinen Körper hinein. Du landest in deinem Körper. Spüre dein Becken, deine Beckenschalen, die deinen Körper tragen. Die Auflage zum Untergrund, wie du dein Gewicht immer mehr abgibst. Ausatmung kommst du mehr und mehr in diesem Raum, die dein Becken bildet an. Bleib mit deiner Wahrnehmung in diesem Raum, den die Beckenschalen bilden, indem du auch deine Atmung spüren kannst. Du spürst, wie sich dein Bauch leicht hebt und senkt mit der Ein- und der Ausatmung. wie sich dieser Raum in dir dadurch mitweitet. Du atmest ein und du atmest aus. Und du spürst den Raum in deinem Becken, deinen Beckenraum. Geh nun mit deiner Wahrnehmung weiter in deinen Brustbereich. Spüre auch hier, wie die Atmung dich bewegt. Dein Brustbein hebt und senkt sich mit deinem Atem. Nimm es war. Auch deine Rippen. Heben und senken sich mit der Atmung. Spür auch das. Dann lege dein Gewahrsein wieder in den Raum hinein. den dein Körper umschließt. Der Raum in deinem Oberkörper hinter dem Brustbein, hinter den Rippen. Verbinde jetzt das Oben und das Unten, den Brustkorbraum mit dem Beckenraum. Und du atmest mit deinem Raum. Es atmet dich in deinem Raum. Du musst nichts dazu tun. Der Atem strömt von ganz allein in deinem Rhythmus. Beobachtest nur. Bleib mit deinem Gewahrsein in diesem Raum. Hol dich immer wieder hierher zurück. Auch wenn Gedanken kommen, auch wenn Empfindungen auftauchen, oder Gefühle, oder Unruhe, hol dich zurück, bleibe im Gewahrsein, beobachte deine Atmung die von alleine fließt. Die Atmung, die du bist. Werde eins mit deinem Atem in diesem Raum. beobachte und nimm wahr, du bist der Atem. ewiger Rhythmus in deinem Leben. Der Atem, der immer da ist, den du oft nicht bemerkst, aber er ist immer da. Beobachte ihn, kenne die Ausdehnung an, die geschieht zu ihrer Zeit. Das Loslassen, das geschieht zu seiner Zeit. Und die Pause, die notwendig ist dazwischen, die ganz selbstverständlich eintritt, Beobachte diesen natürlichen Rhythmus des Füllens und des Loslassens und der Pause der Stille dazwischen. Ganz selbstverständlich geschieht der Atem, dieses Empfangen und Loslassen, wenn du nur beobachtest und es zulässt. Erlaube dir, es geschehen zu lassen, es gibt nichts zu tun. auch wahr, wie die Grenzen verschwimmen. Es gibt keine Begrenzung durch deinen Körper. Der Körper ist mit allem verbunden, nicht abgetrennt von dem, was um dich ist. kannst wahrnehmen, wie dein Atem über deine Körpergrenzen hinaus geschieht, wie eine Welle, die sich ausdehnt in deine äußere Hüllen hinein. Und wieder zurück in die Sammlung. Das Loslassen. Und wieder nach Stille einkehrt. Du atmest quasi über dich hinaus, über deine Ich-Wahrnehmung, die du bisher hattest vielleicht. Du empfängst Atem in dein ganzes Energiefeld hinein, das dich umgibt. Du empfängst die Fülle, Kraft, Informationen. Es fließt dir alles zu, was du brauchst. Und im natürlichen Rhythmus lässt du das, was du nicht mehr brauchst, wieder los. Bis zu dem Punkt, an dem Stille ist. Bleibe im Gewahrsein, spüre den Raum, den du einnimmst mit deiner Atmung, mit deinem Energiefeld um dich herum. Sammel dich nun mit deiner Aufmerksamkeit wieder in deinem Körper. Du spürst deinen Beckenraum. Du spürst deine Beckenschaufeln. und den Kontakt deiner Sitzbeine zur Unterlage und mit dem Gefühl der Verbundenheit, der Unbegrenztheit Und mit dem Wissen, dass du mit, deinem, mit deiner Umgebung immer in Kontakt bist, Energien aufnimmst und abgibst, kannst du wieder im Hier und Jetzt ankommen, in diesem Körper, den du fühlen kannst, auf der materiellen Ebene. In diesem Raum, in dem du bist. Auf dem Boden oder auf dem Stuhl, auf dem du sitzt. In dieser Zeit. Komm zurück. Atme. Noch einmal tief ein. Und aus. Du kannst dich räkeln und strecken. Oder was auch immer du brauchst, um ganz anzukommen. Ich wünsche dir diese Bewusstheit, für deine weite für den rest des tages mitzunehmen dass du es schaffst wenn du soweit bist kannst du deine augen wieder öffnen und vollständig zurückkommen